Wir wollen einfach mal. Ich habe ein anderes Format gewählt. Nee. Nein. Dann möchte ich ein bisschen Wir Nein. hatten das so abgesprochen. Nein. Okay, dann gehe ich wieder. Doch, ich geh. Extra komplett desinfiziert hierfür. Na toll.